zurück zu einer neuen Folge Varios wir joinen auf den Server drauf okay ähm, wir werden heute fighten Leute gegen Hashtag AmaGeron das ist das Team mit Z-Sensei und Ryuga soweit ich weiß und die äh, werden jetzt gleich drauf joinen ich suche gerade noch ein bisschen nach einem Apfel weil ich will endlich einen Apfel haben, aber ich finde einfach keinen wie ihr sie gerade sehen könnt ähm, und hier sind meine Codes <lacht> die kann ich jetzt eh zeigen, denn höchstwahrscheinlich wahrscheinlich ich. Also zum einen werde ich wahrscheinlich heute sterben und zum anderen ähm, gehe ich jetzt eh in deren Richtung, deshalb muss ich ja eh wissen, welche kurz ich gerade bin, damit ich weiß, wo lange ich muss. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag gehabt. Ich werde jetzt, also ich hatte auch einen schönen Tag, aber ich glaube, jetzt wird mein Tag ein bisschen vermiest, denn ähm, ne? Okay, da kommt ein Babu Frick drauf. Hi. Gegen den wollen wir nicht kämpfen. Er ist es nicht. Ja, wird gleich drauf kommen. Ja, liegt gerade, glaube ich, ein Video hoch oder so. Ähm. Dach. So. Ich finde einfach keinen Apfel. Ich weiß nicht, wie Leute Äpfel finden. Irgendwas mache ich ja falsch anscheinend. Brauche ich wirklich eine Schere für einen Apfel? Moment, vielleicht muss ich einfach die Bäume abbauen. Das versuche ich mal kurz. Wenn ich mir eine Axt mache. Ob ich dann äh, mehr Glück habe, dass dann Äpfel spawnen. Ups, ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt davon ausgehen werde, dass ich sterbe. Natürlich also werde ich werde mein Messes gehen, nicht zu sterben, das ist ja klar, aber ja. Zack, zack, zack. So, ich hoffe, das hilft mir dabei, Äpfel zu bekommen. Ich will mindestens einen Apfel, Leute, mindestens einen Apfel. Dann bin ich zufrieden. Was guckst du mich so an? Dachte ich mir. Komm, krieg den nach oben. Moment. Wir brauchen uns einfach easy peasy nach oben. Okay. Nice. So, Apfel, Apfel, Apfel. Ist noch keiner gedroppt? Immer noch keiner? Kopf schon. die okay, sollten gleich kommen. Die wollen wir, uns in der, wir wollen uns in der Mitte treffen. Ich hoffe, der kommt jetzt. Sonst wäre kacke, weil sonst verschwende ich ein bisschen meine Folge. Weil wenn ich diese Folge nicht falte, bin ich so oder so raus. Deshalb, äh... Ja, wenn er gleich nicht reinjoint, dann frage ich einfach den anderen Typen, ob der kämpfen will. Das ist jetzt nämlich wichtig. Ich bin um 18.07 Uhr, by the way, reingejoint. 187, lol, Rofel. Joke, lustig, ich weiß. Äh, wie auch immer. Ähm. Es ist immer noch kein Apfel gespawnt. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein, dass ich keinen Apfel bekomme? Komm schon, ich brauche einen Apfel, bitte, bitte, bitte. Apfel, Apfel, Apfel, Apfel. Come on. Ey. Was ist das? Komm schon, gib mir einen Apfel. Das kann nicht sein. Als ob wirklich kein Apfel droppt. Ich wette, alle anderen haben schon irgendwie 20 Äpfel und ich bin so am Struggeln, einen zu finden. Das, das Einzige, was ich sehe, sind Setzlinge und die will ich natürlich nicht. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ach man. Okay, gerade habe ich ein bisschen Angst, weil die kommen irgendwie nicht auf den Server drauf. Ich hoffe, die haben mich nicht verarscht, sonst äh, ist scheiße. Sonst ist es wirklich scheiße. Ich hätte vielleicht erwarten sollen. Ah, ich bin, ich bin nicht es ja Apfel, Apfel, Apfel. Komm, nicht mal für die Sesslinge mit, vielleicht sehe ich in die Äpfel besser. Aber es sind keine da. Gibt es überhaupt Äpfel? Wurden die rausgemacht? Vielleicht wurden die auch rausgemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe den mal an. Kommst du? Äh, drauf. Ich will fighten. Komm, ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Einfach zweiten, let's go. Ich meine, wir sind jetzt in den Top 10 Leute. Also, soweit ich weiß, die haben immer noch nicht die Liste geupdatet. Aber soweit ich weiß, sind wir in den Top 10 und das mehr wollte ich nicht. Ganz ehrlich, mehr wollte ich nicht von so vielen neuen Leuten, die dabei waren. Also, können wir gern sterben? Jetzt ist das, das, das macht kein Ding. ist okay. Was schreibt da? Okay, er meint, in zwei Minuten kommt er online. Sein Internet schmackt ein bisschen rum. Ja, passiert. Ist war jetzt auch egal. Komm schon, gib mir einen Apfel. Komm, gib mir einen Apfel. Ich brauche diesen gelben, schmackhaften Apfel. Ich ob da oben noch einer ist. Komm schon, gib her. So. Das kann doch nicht sein. Okay, er kommt hat gerade geschrieben er kommt jetzt an also ich schreibe jetzt mit Ryuga denn ich werde mit Ryuga fighten Leute und nicht mit Zensai, sensei wie ich eigentlich wollte ähm, ich werde doch gegen Ryuga denke ich kämpfen weil Zensai sensei hat letztens Zanini ge ge gekillt und ich glaube dass Zanini sehr gut ist zumindest habe ich das so gehört und das habe ich ein bisschen Angst gegen den zu kämpfen Ah, deshalb kämpfen wir gegen äh, Ryuga. Ich kann mich ja vor Ort auch noch mal entscheiden. Also er weiß es ja noch gar nicht, gegen wen ich kämpfen will. Und da sind sie. Hi. So, gerade ist aber nur ZZZ da. Kurz. let's go. Hier sind meine ganzen Koordinaten. Ist ja auch egal jetzt. Komm. Ich bin so hyped. ich krieg ich habe ich, ich hole mir den Mix Minecraft Dungeons und dann selbst wenn Varios jetzt zu Ende ist, kann ich trotzdem noch ein bisschen Minecraft spielen durch Minecraft Dungeons. Wo wo ist Spawn? Ähm Ah, hier ist drauf. Alles klar. Das ist echt kein Apfel. Ich, ich fasse es gerade nicht, ne? Ich habe einfach keinen Apfel. Okay. Äh Alter, bin ich weit entfernt. Moment, welche Richtung schneller? Hier lang? Nein, doch, hier so ungefähr. Was? Wo bin ich eigentlich? X? Ist das X? 6200. Alter, ich bin ja mega weit entfernt. Das sind beide wichtigen. Ach, ist das auch noch Z? Moment, Z? Die Richtung. Dann müssen wir in die Richtung laufen. Hier, da lang. So schräg, glaube ich. Ja, ich habe jetzt leider keinen Apfel, ne? Ich frage die einfach gleich, äh, ob wir ohne Äpfel kämpfen können. Weil ich, ich habe einfach wirklich keinen gefunden. Ich habe jetzt die ersten... Oh, Wir haben jetzt echt schon sieben Minuten? Krass, okay, komm. Ich muss da jetzt unbedingt hin, weil sonst bin ich am Arsch, wenn ich das nicht schaffe. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe irgendwie falsch. Das darf echt nicht sein, du. Hier lang. In die Richtung. Müsste ich laufen. Komm, lass mich durch. Müssen hier eigentlich irgendwo sein. Oh Gott. Was mache ich hier? Aber zumindest sind keine Mobs, die mich irgendwie nerven. Aber ich verstehe auch nicht, warum keine Mobs an sind. Verstehe ich wirklich nicht. Ach Gott. So, ich bin jetzt gleich bei Z richtig. Was hat er gesagt? Z 200. Hier lang, bitte. Bisschen da lang. Oh Gott, das dauert noch mega lang, bis wir dabei 6 00 no, no, no, no, no, no, no sind. Ach Gott. Das dauert viel zu lang. Ich bin viel zu weit weg. Wo sind die jetzt? Ob da hinten Spawn ist, das glaube ich irgendwie nicht. Ich wir rennen da auf jeden Fall hin. Ich achte gerade eh nur auf die äh, Quartz. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ach oh Gott. Sonst, sonst, sonst habe ich mein Leben. <lacht> okay, das ist eine Werkbank. Das ist ein gutes Zeichen, dass hier jemand ist. Oder halt ein Zeichen, dass hier jemand ist. Ob das jetzt gut ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden, denke ich mal weiter oder oh, hinten oh leute ach da ist die Mitte alles klar wir haben die Mitte Leute ich bin da so ich muss mein Mikro ein bisschen nach oben stellen so damit ich mehr Freiheit habe hier wo sind sie wo sind die stehen auf dem Schild Nether ab Tag 4 ja okay <lacht> ne? Ich muss ein bisschen was sortieren. Ich habe so viel Müll. Oh äh, Lava-Eimer auf jeden Fall, damit wir die vielleicht tricksen können. Das wäre nice, wenn das funktionieren würde. Äh, boah, ich habe so viel Müll, ne? Leute, ich habe so viel Müll. Why? Why do I have so viel Müll? So, das müsste passen. Komm, let's go. Einfach falten. Sind die da hinten? Das ist so ein. Cobblestone turm Vielleicht ist da jemand. Ich guck mal kurz. Also ich bin auf jeden Fall jetzt in der Mitte. Pff, was? Leute. Was ist das? <lacht> Come on. Wo seid ihr? Wir wollen fighten. Komm, ich will fighten jetzt. Schaffen wir. Alles klar. Ist hier noch irgendwas drin? <lacht> da denke ich gerade wirklich, dass da noch was drin ist. Das ist traurig von mir, das zu denken. Aber warum steht da ab Tag 4 offen und dann ist es einfach gar nicht offen? 50? 50 war es. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Vielleicht sehe ich sie ja schon aus der Distanz. Komm, fighten, fighten, let's go, let's go. Ich will fighten. Also die schaffen es auf jeden Fall für ihre Zeit noch. Aber mit meiner? Let's hope. Ich bin echt nicht so richtig eingespielt, aber komm, es muss jetzt reichen. So, die ist langweilig. Okay, lass mich. Sehen dich. Seht mich. Hallo YouTube! <lacht> oh Mann! Äh. Hm. Sind die da? Habt ihr Gapel? Sind da. Moment, wo sind sie? Ey weh, die spammen mich mit Bogen weg, ne? Können wir ohne Fighten. Ich hab. Keine. <lacht> da sind sie. Oh Junge, als ob die full Dia sind. Ja, okay, ich bin tot. Ich bin tot. <lacht> ich will gegen. Yuga. Gut, Lucky Und dann noch ein Herz. Let's go. Okay. Oh fuck, ja, wow, ich hab jetzt schon, wow, wow, Aha. gg, oh, oh, oh, okay, die Combo am Ende war krass, aber ich habe, ich habe einfach meine Hotkeys falsch gelegt, oh, okay, gg auf jeden Fall, ich habe eh gewusst, dass ich raus bin, Leute, also, was habt ihr erwartet, äh, ich schreibe hier mal ganz kurz, gg und dann Herz, war fair, aber die hatten Full Dias. das habe ich nicht gewusst, passiert, Uh, war ein cooler Match, war ein cooles Projekt. Ich bin in Top 10, mehr wollte ich nicht, Leute. Mehr wollte ich nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das ganze Projekt. Und uh, ja, ich krieg das noch mal ein bisschen Black Screen bis 15 Minuten voll ist, damit ihr nicht wisst, ob ich verloren habe oder nicht. <lacht>